Hallo, hallo! Ich grüße euch äh, flach heute aus Uganda. Vor, äh, vor zwei Tagen hatte ich einen schlimmen Sturz äh, im, im Schlafzimmer. Also das war sowas von nicht normal, aber bitte lass mich dahingestellt sein. Und ich habe mir die rechte Hüfte gebrochen. Und äh, das ist schon ein bisschen schmerzhaft, ihr Lieben. Aber, äh, die Ärzte meinen nach äh, den Röntgenaufnahmen, dass es das behoben werden kann mit einem Nagel. Ich brauche keine neue Hüfte, eine falsche Hüfte. So, das überlasse ich den Ärzten. Gut, ich bin jetzt da hier in Uganda in das äh, Krankenhaus gebracht worden, das eigentlich einen sehr guten Ruf hat. Aber der Arzt, der mich äh, untersucht hat, meinte, ich bin zu alt, die Knochen sind zu sprüchig, also der hat nur Angst, wollen in mein Herz sehen. Und die Menschen, die hier waren mit mir, die haben gesagt, Mama, auf keinen Fall lass du dich von diesem Mann operieren, der hat keinen Glauben und das habe ich auch tief gespürt. Und da hat dann nachher eine ganz massive Einsatzwelle gestartet mit meinem Sohn Patrick, aber auch mit Freunden in der Schweiz und anderen Menschen. So dass ich morgen, den 26. Juli, um 1.30 Uhr mit einem Privatjet, und zwar mit einem, mit einem fliegenden, praktisch äh, kleinen Krankenhaus, hier nach Europa gebracht werde, nach Innsbruck. Sie sind schon unterwegs jetzt, werden um heute kurz vor Mitternacht landen, jetzt ist es circa äh, 4.30 Uhr. Und wir werden hier noch die Nacht verbringen und morgen werden wir gemeinsam zurückfliegen. Die First Lady hat schon den Auftrag gegeben, durch, den, durch die Gesundheitsministerin den Flughafen offen zu lassen heute und denen ein herzliches Willkommen zu geben. Die werden dann in einem Hotel sehr in der Nähe schlafen und morgen geht es dann weiter nach Österreich. Mein Bruder Kurt, der auch Arzt ist, der hat bereits einen Termin in der Kettenbrücke in Innsbruck, bei den barmherzigen Schwestern und ein sehr guter Arzt, Dr. Hehl Sebastian, hat sich bereit erklärt, mich zu operieren und meint, das wird eine gute Operation. Er meint, ich brauche keine neue Hüfte, sondern nur einen Nagel, wenn man das wieder zusammenschrauben kann. Wisst ihr, heute sind die Ärzte auch Mechaniker geworden. Aber ich freue mich sehr, das alles wie, also das war so was von organisiert. Und stellt euch vor, diesen Flug bezahlt ein ganz lieber Freund aus Deutschland, der, den wir erst vor kurzem kennengelernt haben. Der Flug ist sehr teuer, weil es ein Privatflug ist. Und er will alles begleichen. Betet für den Johannes, dass er gesegnet wird, ohne, äh, ohne es noch verstehen zu können. Er ist ein wunderbarer, gesegneter Mann, aber auch ein wunderbarer, segnender Mann und ich bin so dankbar, dass er in mein Leben gekommen ist und dass das alles jetzt so herrlich geführt wird vom Heiligen Geist. Ja, ich bin also dann in Innsbruck und werde bestimmt nachher noch auf die Reha gehen und werde bestimmt zwei bis drei Monate in Österreich bleiben und Deutschland und werde auch so viel ich kann bereits im Rollstuhl lehren und, äh, und äh, ja, äh, mein, mein Herz ist so voll mit Botschaften vom Herrn für diese Zeit. Ihr Lieben, wir sind in einer Zeit, wo Gott die Gemeinde Jesu her, also zusammenführt und erneuert im Denken. Ihr kriegt auch, auch einen Rundbrief und da drinnen zeigen wir euch, welche, welche Serien von, von YouTube wie wir jetzt gemacht haben über 40 Tage Reich Gottes. Prinzipien mit dem lieben Pastor Daniel Exler und jetzt machen wir mit dem messianischen Juden, der in unsere Gemeinde gekommen ist, 49 YouTubes über Jüngerschaft. Wisst ihr, die Zeit der Konfessionen und der Denominationen ist vorbei. Gott will jetzt sein Reich bauen, seine Gemeinde, seine ja, den Leib Jesu Christi zusammenführen. Und er will seine Braut zubereiten für das Kommen seines Sohnes, Jesus Christus. Und da frage ich dich, bist du bereit? Es kommt nämlich nur die Braut in den Genuss, mit Jesus Hochzeit zu feiern. Und zwar nur die Braut, die auch Öl in den Lampen hat, das heißt Heiliger Geist. Und das ist jetzt eine wirklich eine schwerwiegende Entscheidung für jeden von uns. Bist du ein wahrer Jünger Jesu oder bist du noch auf einem religiösen Trip? Das wird meine nächste Serie sein. Ihr Lieben, es geht nicht darum, einer Konfession zuzugehören oder einer Glaubensbewegung oder, ja, das, das, hat, das wollte Jesus nie. Im Matthäus-Evangelium 18 sagt er, Uh, geht hinaus, bewegt euch. Wir müssen uns bewegen anfangen. Denn wir haben einen Auftrag hier. Raschen gehen wir dann im Himmel. Aber jetzt haben wir einen Auftrag hier: Reich Gottes zu bauen. Millionen Menschen noch in das Reich Gottes zu bringen durch einen lebendigen Glauben, eine, eine Liebesbeziehung mit dem Vater im Himmel. Es geht nicht mehr um Religion. Es geht um eine Liebesbeziehung und einen Gehorsam, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Ja. Aber ihr werdet ja alle anderen Tonbänder hören. Es geht um eine ganz radikale Veränderung unseres Denkens. Wem gehören wir? Wo ist unsere erste Liebe? Ein sehr bekannter Missionar hat einmal gesagt: Wenn, wenn Gott fünf, fünf nur fünf, Männer findet, die Gott mehr lieben, also Menschen, Menschen, nicht nur Männer, Frauen auch. Mehr lieben als, äh, die Gott mehr lieben als alles andere in ihrem Leben und die Sünde mehr hassen als alles andere in ihrem Leben, wird Gott mit denen die Welt verändern. Und ihr Lieben, ich möchte zu den fünf gehören und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, da hineinzukommen, in diese Weltveränderer, denn das braucht es jetzt. Die Welt muss zurückkommen zu Gott und alles andere muss sich beugen denn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sind harte Worte. Aber wenn man, wenn man sie mal ernst nimmt, dann wirst du sehen, das ist der Durchbruch deines Lebens in eine Liebesbeziehung, Vertrauensbeziehung, Glaubensbeziehung mit dem himmlischen Vater, der seinen Sohn, der die Welt so geliebt hat, dass er uns seinen Sohn gesandt hat. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben. Aber muss ihn aufnehmen. In Johannes äh, 1,12 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, gaben das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Matthäus äh, 6 heißt es, äh, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und ich werde das zufallen manchmal fast erschlagen. Ihr Lieben, in, in, Psalmen, äh, in den Psalmen heißt es, glaube ich, glaub 34, hab, oder 37,4, Habe deine Lust am Herrn, und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Ihr Lieben, es wird jetzt die Bibel so lebendig, oder ist so lebendig, als wäre sie gestern geschrieben. Immer wenn ich die Bibel lese, glaube ich, ich lese die himmlische Zeitung. Denn sie wird jetzt so echt und so lebendig und so äh, verständlich, weil das, was jetzt geschieht, ist schon Jahrtausende vorausgesagt. Bleibt bei Jesus, bleibt bei Jesus. Lasst euch nicht erschüttern. Und ich sage euch, bleibt bei Jesus. Wisst ihr, manchmal haben wir Jesus mit Kirche verwechselt. Mm -mm. Mich hat der Herr vor vielen Jahren gefragt, Maria, äh, vertraust du mir für alles? Ich bin für dich gestorben, nicht die römisch-katholische Kirche. Und ihr Lieben, das war eine Trennung von allen Konfessionen mit meiner Liebe für Jesus Christus allein. Und er ist es absolut wert, sich 100% ihm zu öffnen und ihm zur Verfügung zu stellen. Mein häufigstes Gebet ist immer wieder, Herr, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren und Verherrliche deinen Namen, ich sage immer aber, das ist der beste Aberglaube. aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich sage es euch, das tut er, aber selbst musst ans Kreuz. Nicht mehr ich, mich meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So, ihr Lieben, wir haben keine Ahnung, wann die letzte Stunde ist. Sollte mich der Herr heimrufen in den nächsten Wochen, dann... Treffen wir uns im Himmel. Amen. Ich bin bereit für alles, aber ich bin auch bereit, noch wirklich zu buchen auf der Welt, damit Millionen Menschen zu Jesus kommen und nicht ewige Verdammnis erfahren werden. Ich liebe euch. Ich danke für die Gebete. Ich danke für euer, euer Wohlwollen. Ich danke ja, für eure Freundschaft. Ich, ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Und der Herr segne und bewahre euch und schütze euch und Schenke euch den Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Shalom, Shalom.